Leute, große Klasse, was ihr hier teilweise für Unboxing-Videos gemacht habt. Erstmal allergrößter Respekt davor und dann möchte ich euch einfach auch vorab auf den Weg geben. Mein Unboxing-Video wird nicht annähernd so gut wie eure Unboxing-Videos. Das richtet sich auch hauptsächlich an unsere Kunden, an unsere Interessenten, die nicht so anspruchsvoll sind wie manche YouTuber hier. Nichtsdestotrotz versuche ich es so spannend wie möglich zu halten, ich bedanke mich schon vorab, würde mich auch freuen, wenn ihr ein Like und einen Kommentar da lassen würdet und unseren Kanal für die Zukunft abonnieren könntet. Was auf jeden Fall anders ist, wie in der anderen Unboxings hier, das ist der Ausblick. Deswegen, den haben wir heute jetzt endlich auch mal einfangen können und ansonsten wünsche ich viel Spaß beim Video. So noch eine ganz kleine Info zum Schluss: Das Video richtet sich hauptsächlich an unsere Kunden und Interessenten und wie erwähnt wurde lang nicht in dem professionellen Stil, wie es manche YouTuber hier handhaben. Trotz alledem, jetzt legen wir los. Ähm, wieso habe ich hier noch mehrere Sachen auf dem Tisch liegen und nicht nur das iPhone X? Ja, die Schutzhülle im Video davor schon erklärt. Dann eine Powerbank mit Anschluss an eine, ja, QI-Ladestation. Weil das iPhone X soll sich halt drahtlos laden können. Das probieren wir noch auch gerade aus. Dann das iPhone X selber und einfach das Starterpaket von Vodafone. Das mit. Dabei Beilag, weil das Gerät von Vodafone kam heute schon. Das Gerät von Apple direkt kam mit UPS und ich war ja leider nicht zu Hause. Von dem her Glück gehabt, dass das Gerät von Vodafone heute jetzt schon kam, sonst gäbe es kein Unboxing. So, ich habe mir gerade noch ein grünes Cuttermesser zurechtgelegt, aber ich weiß ja, dass es jetzt mittlerweile gar nicht mehr nötig ist, weil es gibt hier hinter eine Lasche, die zieht man ab, Zack, Folie weg und Tada! Erstmal die Beschreibung weg und hier haben wir das Gerät. Das Gerät ist in der Farbe Silber gekommen. Legt mal die Sache weg. Guckt es uns hier gerade mal an. Zieht auch gleich die Folie hier ab. Schaut es uns einfach mal von der Farbe her an. Wow, richtig toll. Gefällt mir schon mal sehr sehr gut auf den ersten Blick. Lightning-Anschluss, wie bekannt. Und wir schalten das Gerät jetzt gleich ein und ich mache in der Zwischenzeit hier mal kurz ein bisschen klar Schiff. Also, während das Gerät hier gerade hochbootet, gehen wir mal kurz zum Lieferumfang. Der ist eigentlich komplett Apple-typisch. Das Netzteil, Kopfhörer, Lightning-Kabel und die Bedienungsanleitung haben wir auch schon gesehen. Originalverpackung kommt relativ hochwertig daher und hier oben spürt man auch noch einen leichten Übergang. Wo das Phone abgebildet ist. Ja, hier haben wir noch die Sticker drin, die hole jetzt nicht raus und die besagte Kurzeinleitung. So, Gerät gestartet, los, los. Okay, Screen. Wow, sieht man jetzt in der Kamera gar nicht richtig, macht aber richtig schön was her. Und erstmal sagt bei mir keine SIM-Karte klar. Deutsch. Ich richte das Gerät jetzt gerade mal so weit ein, dass man einfach mal kurz auf die Einrichtung von der neuen Funktion Face ID springen könnt, Weil es somit eins von den neuesten Funktionen abbildet. Okay, interessant. Habe ich jetzt auch noch in keinem Unboxing Video gesehen. Er sagt mir hier, wenn du ein iPhone oder iPad mit iOS 11 hast, bewege es in die Nähe, um dich automatisch anzumelden. Das scheint tatsächlich zu funktionieren. Ich klicke jetzt hier mal auf Verbinden beim alten Gerät, beim iPhone 7 und ich muss jetzt hier mit der Kamera vom iPhone 7 wie so eine Art Barcode oder Muster abscannen hier den Code ein Gerät verwende. und es scheint tatsächlich so als wenn das jetzt tatsächlich aktiviert wird, das neue iPhone X bzw. iPhone 10. So, nachdem er noch eine Sim-Karte wollte, habe ich die jetzt gerade aus dem alten Gerät rausgenommen und getauscht und jetzt sieht man, jetzt will er die Einrichtung von Face ID. Schauen wir mal, wie man das eingerichtet bekommt. Positioniere dein Gesicht zunächst in Kamera ran, bewege dein Gesicht dann im Kreis. Okay, das tun wir jetzt mal. Los geht's. Okay, abgeschlossen. Bewege den Kopf langsam im Kreis, um ihn zu schließen. Da fehlt noch was. Face ID ist konfiguriert. Kann man es erkennen? Ja. Also der Einrichtungsmanager ist durch. Der Einrichtungsmanager hat sich auch beim iPhone X ein bisschen verändert. Hauptsächlich Face ID war ja einzurichten, wie man gesehen hat. Dann konnte man auch direkt Siri anlernen. Das war diesmal auch neu. das kannte ich so auch noch nicht. Und es waren noch diverse andere, ähm, Ah genau True Tone konnte man aktivieren, also dass sich das Display entsprechend dem Umgebungslicht noch besser anpasst. Und ja, es ging einfach ein bisschen länger, aber ich fand jetzt diese Einrichtungsschritte ähm, definitiv nicht schlecht und kein Fehler. So, das war es eigentlich schon in dem Unboxing-Video. Alles weitere kommt in den nächsten Tagen. Wir gucken uns das Gerät nochmal kurz an. Ich nehme jetzt auch, gerade wenn ich das iPhone 7 hier noch liegen habe, das iPhone 7 noch mal kurz in die Hand. Entsperre es mal kurz, dass man es sieht. Ich kriege jetzt hier auch noch einen Hinweis, dass ein neues Gerät eingerichtet wurde. Und hebe es jetzt noch kurz nebeneinander. Man sieht, schon, man sieht schon deutlich, wie Apple jetzt beim iPhone X das Display-Oberflächenverhältnis viel, viel besser ausnutzt. Und ich habe das Display jetzt noch nicht ganz so eingestellt wie ich es mir wünsche, also ist einfach noch ein bisschen zu dunkel aber das Gesamtpaket überzeugt mich vorab auf jeden Fall schon vollends Ja das soll es fürs erste gewesen sein die Hülle werde ich in den nächsten Tagen testen, ich werde das Gerät ganz bestimmt nicht ohne Hülle benutzen die werde ich testen wer was dazu sagen könnte ich werde die QI Ladestation von Samsung testen, funktioniert das iPhone X in Kombination mit der kabellose Ladestation von Samsung. Ich werde einen Vergleich machen zum iPhone 7, das ich hier in der linken Hand habe. Ich habe ein iPhone 7 Plus aktuell zur Hand. Ja, es werden etliche Vergleiche kommen. Bleibt dabei, abonniert unseren Kanal, gebt uns ein Feedback und denkt dran. Es ist hauptsächlich für unsere Kunden und wir sind keine Profi-Youtuber. Bis zum nächsten Mal. Ein schönes Wochenende.